Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften. Wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu lieben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, steigen uns Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt. Und das Herz ist ein Muskel. Um, bevor ich äh, wiederhole, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, würde ich erst mal fragen, ist es nicht eine schöne Welt, in der wir sind und ähm, ist, nicht all unsere auf also ist nicht unsere alle Aufgabe, diese schöne Erde zu einem noch schöneren Ort zu machen? Jawohl! Super. Um, also in den vergangenen Jahren haben wir darüber gesprochen, zum Beispiel über den Zusammenhang zwischen sozialer und Klimagerechtigkeit, dass, diesen, dass ähm, äh, um diesen Zusammenhang herzustellen, dass es da ganz, ganz dringend ein bedingungsloses Grundeinkommen braucht. Und schließlich steht auch noch der Satz unserer Demonstration aus dem Jahr 2019 vor dem äh, Brandenburger Tor, dass kein Klimapaket keiner Bundesregierung es jemals schaffen wird, die Klimakrise zu beenden, solange es kein Grundeinkommen gibt. Das liegt deshalb, weil sich erst damit Menschen so zusammenschließen können, dass wir eine heutige ähm, Kreislaufwirtschaft ähm, ja, einführen auf dem lokalen, regionalen und globalen Level, also ohne Einkommensdruck und in diesem ganzen Kontext dann äh, natürlich auch das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Applaus Im letzten Jahr haben wir über Finanzierungsmodelle gesprochen, zum Beispiel über das Transfergrenzenmodell. Ein beliebtes Modell sage ich mal, weil es auch immer wieder von Parteien und äh, allgemeinheit in der Bewegung aufgegriffen wurde und wird. Was ich vielleicht einfach sagen kann, ist, dass das Modell sinnvoll ist, weil es halt schafft, das Steuersystem und das Sozialsystem miteinander zu koppeln. Die Frage ist natürlich immer, wie groß, wie hoch soll das Grundeinkommen sein? Ähm, ja, es gibt irgendwie Berechnungen, wo das sinnvoll ist. Äh, man könnte halt auch irgendwie den Fändungsfreibetrag ansetzen, der ungefähr bei 1200 Euro liegt, einfach weil man darunter mit weniger Geld nicht leben kann. Und spätestens im Zusammenhang mit der Höhe des Grundeinkommens steht dann trotzdem immer wieder die äh, bereits erwähnte Kritik ähm, im Raum, dass es halt neoliberal sei, weil es die Mehrbedarfe nicht erfasst für Wohnen, für Leute mit ähm, Einschränkungen. Ähm, und äh, da würde ich sagen, naja, das Gegenteil ist der Fall, halt in diesem ganzen diversen Spektrum zeigt sich dann erst recht, so welche Partei ist denn wirklich sozial, denkend mit ähm, und greift es halt auf. Was halt überhaupt nicht schön ist, jedenfalls ist, dass dieser plumpe ähm, Vorwurf immer wieder vorgebracht wird, ohne auch unsere Antworten zu hören, die wir immer und immer wieder kommunizieren, so auch heute. Was was zumindest von Seiten der Kritik nicht immer verkehrt sein muss, zwangsläufig, ist, und das sage ich jetzt als Kai und nicht als Anmelder der Demo, dass ein das Grundeinkommen nicht immer als Bargeld ausgezahlt werden muss. Also es ließe sich auch dieses neue euro ticket als unbezahltes und indirektes Grundeinkommen schon interpretieren. Und diese Form, um das zu verstehen, wäre auf jeden Fall besser als die ganzen Subventionen in der Land- oder Viehwirtschaft, welche überhaupt nichts mit ähm, Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit zu tun haben, sondern einfach nur mit der äh, Einkommenssicherheit von sehr, sehr vielen Menschen und um, einem komischen Wirtschaftsapparat. Dass das Ganze dann auch noch zu einem unfairen Wettbewerbsvorteil des Globalen Nordens ähm, führt, das führt jetzt ein bisschen zu weit an dieser Stelle. Ähm, okay, aber ich weiß, dass wir hier sind, äh, weil, wir schön, also weil diese ganze Welt schöner sein könnte. Ich weiß... Ähm, äh, genau, ich weiß aber auch, dass wir hier nicht alle sind, es fehlen die Lohnarbeiten, es fehlen die Care-Arbeiten, es fehlen meine fehlen auch die Leute, die gerade Gartenarbeit machen. Es fehlen auf jeden Fall die Perspektive von ganz, ganz vielen Menschen. Ja, genau, es fehlen die Perspektive von ganz, ganz vielen Menschen. Zwei, drei Sachen würde ich auf jeden Fall noch kurz erwähnen. Ähm, die alle sind hier so divers, dass wir uns nicht auf ein Symbol, auf eine Flagge, auf ein Zeichen einigen können, das ist halt utopisch, aber was wir verstehen, ist, dass ein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten schlicht unmöglich ist. Ähm, wir beobachten alle gleichermaßen, dass Reichtum extrem ungleich verteilt ist, dass Schulden exponentiell wachsen und ähm, ja auch deshalb, wie du es zum Beispiel, Paul, gesagt hast, braucht es ein, äh, ein Grundeinkommen, um auch Unverteilung zu erreichen, was natürlich mit einer Vermögensteuer, Transaktionssteuer und Einkommenssteuer halt, äh, erreicht und umgesetzt werden kann. In anderen Worten, wir müssen das Geldsystem demokratisieren, um nochmal die Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft umzubauen, in der wir sparsam mit den Ressourcen umgehen und nicht über unsere Bedürfnisse leben. Also alles Dinge, die wir natürlich auch machen würden, wenn wir nicht in diesem unterdrückerischen System die vielen schlecht bezahlten Jobs bzw. Bullshit-Jobs machen würden, allein um des Einkommens willen. Ja. Und äh, andernfalls wenn wir es nicht schaffen dieses kaputte kapitalistische system umzubauen dann ist es halt vorbei mit dieser schönen welt please can you say how we can